Dateien in unserem Repositorium einzureichen, ist keine Wissenschaft. Herzlich willkommen zum Tutorial in Deposit veröffentlichen am Beispiel von Forschungsdaten. Wenn Sie Ihre Forschungsdaten oder Publikationen als Open Access veröffentlichen möchten, bietet sich dazu unter anderem das Repositorium der Technischen Universität Berlin an. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie in wenigen Schritten Ihre Daten in DepositOnce einreichen können. Zuallererst müssen Sie auf die Webseite des Repositoriums gehen und sich oben rechts über Login anmelden. DepositOnce kann von allen Mitgliedern der TU Berlin genutzt werden. Mit Ihrer TU-E-Mail-Adresse können Sie sich selbst kostenlos registrieren. Falls Sie ein ehemaliges Mitglied der Universität sind und keinen TU-Account mehr besitzen, können Sie sich jederzeit an das Deposit Ones Team wenden. Sie helfen Ihnen dabei, einen Gastaccount zu erhalten. Nach Ihrem Login landen Sie automatisch auf der Seite My Deposit -Once. Sie haben nun zwei verschiedene Möglichkeiten, um Ihre Daten einzureichen. Einerseits können Sie auf das rote Plus rechts über dem Search-Balken klicken. Andererseits können Sie auch die linke Menüleiste nutzen und dort auf New klicken und danach auf Item. In beiden Fällen erscheint dieses Pop-up-Fenster, über welches Sie auswählen können, welche Art von Dateien Sie einreichen möchten. Sie haben hier die Auswahl zwischen Publikationen und Forschungsdaten. Bei dem dritten Feld von AVIDA handelt es sich um eine Sondersammlung. Diese sollte im Normalfall nicht für Sie relevant sein. Unter Publikationen fallen Textdateien wie Artikel und Dissertationen. Die Option Forschungsdaten müssen Sie beispielsweise bei Software- oder Messdaten anklicken, also bei Daten, die bei der Planung, Durchführung und Dokumentation Ihrer Forschung entstanden sind. Sobald Sie die passende Sammlung für Ihre Daten ausgewählt haben, öffnet sich dieses Formular. Dort können Sie nach eigenem Ermessen Metadaten eintragen. Diese sollten dazu dienen, Ihre Einreichung genauer zu beschreiben. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Metadaten als Pflichtfeld gelten. Diese sind mit einem Sternchen markiert. Dazu gehört zum Beispiel der Type, bei dem Sie die Art Ihrer Datei angeben müssen. Orientierungshilfen zum Type und weiteren Feldern finden Sie in der A bis Z Hilfe zu Deposit Ones. Direkt unter dem Type kann die Affiliation eingetragen werden. Ihr Fachgebiet finden Sie dort entweder durch hierarchisches Durchklicken oder indem Sie den Suchschlitz benutzen. Bei manchen Feldern werden Sie einen Add More-Button vorfinden. Dieser dient beispielsweise bei den Autorinnen dazu, weitere Personen hinzuzufügen. Wenn Sie Titel, Abstract und Ähnliches für Ihre Dateien angegeben haben, müssen Sie rechts daneben auf die Angabe der richtigen Sprache achten. Voreingestellt ist Englisch. Keywords bilden hierbei eine Besonderheit, da Sie denselben Begriff in unterschiedlichen Sprachen eintragen können. Nutzen Sie hierfür pro Eintrag ein neues Eingabefeld. Vorzugsweise sollten Ihre Keywords in Englisch sowie Deutsch angegeben werden und sich auf ungefähr fünf Stück beschränken. Achten Sie bitte außerdem auf die Rechtschreibregeln der jeweiligen Sprache. Wenn Sie zu der DDC-Class kommen, können Sie sich erneut durchklicken oder den Suchschlitz benutzen. Sie müssen Ihre Daten hier thematisch bis zur dritten Ebene hin beschreiben. Die Angabe von eventuellen Drittmittelgebern oder Beziehungen zu anderen veröffentlichten Dateien ist optional. Das interne Notizfeld können Sie nutzen, falls Sie eine Mitteilung an die Bearbeiterinnen Ihrer Einreichung haben. Als letztes müssen Sie eine Lizenz für Ihre Veröffentlichung vergeben. Bitte informieren Sie sich gründlich über die Möglichkeiten einer von Ihnen als Urheberin gesetzten Lizenz auf Ihre Arbeit, bevor Sie dieses Feld ausfüllen. Nun müssen Sie nur noch Ihre Dateien an den Metadatensatz anhängen. Für den Datei-Upload können Sie den Bereich oberhalb des Formulars nutzen und über Browse Ihren Dateiordner öffnen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, Ihre Daten aus dem bereits geöffneten Ordner von Ihrem Gerät in den markierten Formularbereich zu ziehen. Achten Sie darauf, dass Sie nur Dateiformate verwenden, welche nicht proprietär und stattdessen frei nutzbar sind. Empfehlungen zu Dateiformaten finden Sie auf unseren Hilfeseiten. Sobald Sie am Ende des Formulars noch die Datenschutzerklärung sowie die Deposit-Lizenz bestätigt haben, können Sie Ihre Einreichung abschicken. Das Deposit-Once-Team kümmert sich anschließend um die formale Überprüfung der Daten sowie deren Veröffentlichung im Repositorium. Sie werden über die Veröffentlichung per E-Mail informiert. Außerdem können Sie während der Bearbeitung Ihrer Einreichung jederzeit Ihren Fortschritt zwischenspeichern. Nutzen Sie hierfür die Buttons am Ende des Formulars. Wenn Sie auf Save klicken, wird der momentane Zustand Ihrer Arbeit abgespeichert. Das Formular bleibt jedoch offen, sodass Sie direkt daran weiterarbeiten können. Wenn Sie stattdessen auf Save for Later klicken, sichern Sie Ihren Stand, verlassen das Formular und kehren automatisch zu My Deposit Once zurück. Dort sehen Sie alle Ihre eingereichten sowie veröffentlichten Datensätze und Ihre Entwürfe. Wenn Sie von My Deposit MyDepositOnce aus auf den Edit-Button eines Entwurfs klicken, gelangen Sie direkt zurück in Ihr angefangenes Formular und können es weiter ausfüllen. Sie können außerdem über View Ihre bisher eingetragenen Daten anschauen oder den Entwurf über Delete löschen. Das war das Tutorial zum Thema In-Deposit-Once-Veröffentlichen am Beispiel von Forschungsdaten. Bei weiteren Fragen oder Problemen können Sie sich jederzeit gerne an unsere Mitarbeiterinnen wenden.